Okay, jetzt schrauben wir hier weiter. Jetzt will ich hier den letzten roten Rahmen noch abschrauben. Das ist hoffentlich kein Problem. Dazu muss ich erstmal hier diese, diesen schwarzen Rahmen abschrauben und dann hinterher den roten Rahmen. Und dazu muss ich vor allem diese Feder lösen. Jetzt habe ich mein Lieblingswerkzeug. und Federspanner. Oh, das ist nicht so schlimm. Gut, die hat nicht so viel Power die Feder, das ist schön. Wunderbar, das, das, das. Jetzt will ich hier noch das Typenschild abbohren. Er hat 84 dB, 84 dB. Das ist echt cool. Einfacher Alubolzen. Sehr schön. So, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Jetzt machen wir diesen Deckel hier ab. Ja. So, ich hole die ab. Schraubendreher. Spannend. Raus, okay. Achso, da sollte man Spanken lösen. Vorsichtig. Da! Da! Uuh! Uh, cool. Oh, sieht doch ganz gut aus. Schön gefettet. Oh, aber hier der, der Rost! Nein, hier der, der Schleifriemen. Okay. Zock. Zock. Zock. So, jetzt hör auf hier, du hast deine besten Klamotten an. So, lieber ramin jetzt habe ich hier dass dieses, dieses eine Lager aus diesem Gehäuse hier rausgehauen. Das saß da so drin. So, so saß das drin. Das ging relativ leicht raus. Und jetzt Jetzt müsst ihr euch mal anhören, wie dieses Lager Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Völlig hin. Das Lager ist völlig hin. Ey Mann, das gibt's doch gar nicht. 1300 Betriebsstunden. Toro, was steht in eurer Bedienungsanleitung? Wie oft müssen die Lager getauscht werden? Das ist eine Katastrophe. Jetzt schneide ich noch ein bisschen den Lagersitz aus. Das Lager dann runterzuschieben. Das, ist jetzt hier rausschlagen, das Lager. Bolzen daraus zu kriegen, das wird noch eine echte Herausforderung. Nee, keine Chance. Ich habe jetzt hier schon die, äh, die Bremse runtergenommen, die sitzt hier drauf, da drauf und dann kommt die da rein. Dann kommt da ein Bolzen rein, naja, ah schon ganz schön angegammelt, Mann oh Mann. So, und dann wird hier, nee Quatsch, hier, ist ein Hebel, da ist der Hebel, und dann wird die Bremse betätigt. Was ich gerade sehe ist, dass die... noch bremst. Ja, so sieht das auch aus. Bolzen raus und dann runter damit. Okay, so, das ist hier das Differenzial. Und das müsste man im Grunde genommen auch schon gleich rausnehmen können. Jetzt nehme ich jetzt mal den hier raus. Der ist ganz locker. Das ist die Spannrolle für den Riemen. Hier spannt man. Das ist die Antriebswelle, die über den Zahnriemen wird das Differential angetrieben und dann geht das einmal über die linke und einmal über die rechte Walze. So, sehr schön. Das knackt aber hier. Ah. So, zack, kommt runter da. Ja. auch ein bisschen spiel das geht aber noch so jetzt kommt der zahnriemen herunter viel zahnriemen Steht der neuer weiß ich noch nicht und nun sieht er noch ganz gut aus so und jetzt können wir schon, ja, das Differential rausziehen. Boah, krass. Das ist die Differentialeinheit, Freaks. Oh, yeah. Wahnsinniges Ding, ey. Schöne Sache. Hammer. Das sieht noch gut aus. Weil ich das jetzt hier mal im menschlichen Auge beurteilen kann. jetzt schnell reinstopfen, dass da nichts reinfällt. Andere Seite. Das muss unbedingt sauber bleiben. Gut, die Differentialeinheit. Krasses Pferd. Dann machen wir den erstmal ab hier und ziehen den komplett runter. Dann können wir den noch zerlegen. Dann müssen wir diese vier, vier Schrauben lösen. Jetzt schraube ich diesen ganzen die ganze Einheit ab. Echt cool. So, das haben wir noch nie einer gemacht. So, jetzt runterkacheln hier. Da ist die ganze Einheit runter. Okay. kann ich mal rübernehmen. Jetzt kommt mein größtes Problem, ich muss, wie soll ich die festhalten, verdammte Kiste, ey. das kann doch gar nicht sein. Ja, das erklären mir mal einer. Das ist ja scheiße. Ich würde mal sagen, da ist ein Bolzen gebrochen. verstehe ich nicht hallo lieber Rasenfreaks, wir müssen die laufende sendung für eine kurze meldung unterbrechen ich hoffe ihr sitzt wie ich gemütlich vor eurem fernseher oder vor eurem computer oder vor eurem handy und schaut mein video das haben meine frau und ich auch gerade gemacht wir testen immer vorher das video ob das was ich so zeige verständlich ist und ja wir hatten gerade eine Diskussion. Meine Frau hat nicht verstanden, was eigentlich mein Problem in dem Video ist. Und ich stelle fest, dass es auch nicht so ganz klar ist, warum ich da so Ewigkeiten jetzt an dieser Welle und an dieser Schraube rumfummel. Auf der einen Seite drehe ich immer diese Schraube und gucke immer auf der anderen Seite, ob sich die Welle mitdreht. Und ich habe jetzt nicht verstanden, warum auf der einen Seite die Welle mit dem aufgefrästen Zahnprofil, das in das Differential gesteckt wird, warum dieses Teil fest ist und auf der anderen Seite sich diese Schraube hin und her drehen lässt. Ja, ich habe immer gedacht, die Welle dreht sich in der Walze frei, was sie eigentlich gar nicht dürfte. Also konnte ich nicht gegenhalten, um die ja festgeschraubte Schraube zu lösen. Aber irgendwie dreht sich das immer, die Welle dreht sich, die Welle dreht sich, die Welle dreht sich. Ja und jetzt könnt ihr glaube ich weiter gucken. Denn jetzt habt ihr glaube ich einen kleinen Hinweis, was eigentlich eine Stunde lang, eine Stunde lang habe ich an diesem Problem herumgedoktert, was mein Problem war. Viel Spaß beim Weiterschauen. Das sind Dinge. Der Was soll ich denn hier reinschrauben, wenn der, oh, oh, Freaks, Freaks, oh. hier, seht ihr das, Wahnsinn, ich, ich werde nicht wieder, das war, das gibt es ja gar nicht ist ja krass. Das ist ja krass. Jetzt kann ich ihn runterziehen. Oh, das ist die Passfeder. Jetzt habe ich hier den, das Lager vom Sitz getrennt. Ein völlig kaputtes Lager. Ein völlig verwarztes Lager. Ich habe jetzt hier fast alles zerlegt, jetzt brauche ich noch einen richtig großen Maulschlüssel, 51er Maulweite. Da gucke ich mal, ob ich jetzt einen Engländer kriege oder wie ich das jetzt löse. Da gibt es solche großen Engländer, muss ich dann bei Amazon gucken. So, das heißt, deswegen kriege ich jetzt also die zweite Seite meines Antriebs, meiner Walze nicht auseinander. Ich hätte nicht gedacht, dass doch äh, die Lager, gerade die Hauptlager für die Lagerung der Walze im Gehäuse, dass die so kaputt sind. Die sind völlig hin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bleibt dran. Ich freue mich auf euch. Euer Rasenfreak. Tschüss.